Hallo, ich bin Lea und das ist der Amma. Wir absolvieren beide die Lehre als Laborante bei den IGP Powder Coatings. Wenn du dich für eine Lehre bei den IGP Powder Coatings entscheidest, wirst du zwischen den diversen Laborteilige. Du kriegst einen breiten Einblick ins Unternehmen und wirst stetig gefördert. Ich zeige dir mal meinen Arbeitsalltag. Komm mit! Zu unseren Hauptaufgabe als Laborante gehört die Herstellung von Pulverlack. Dabei tun wir jeden Rohstoff nach Rezept einwägen und bedienen auch verschiedenste Maschinen. Weiter tun wir die fertige Pulverlack im Labor auf die richtige Qualität prüfen und allenfalls optimieren. Neben den verschiedenen Tätigkeiten im Labor arbeiten wir auch immer wieder am Computer. Zum Beispiel für die Dokumentation von Ergebnissen. Der IGP Powder Coatings wird zusammen halt unter den Lernenden großgeschrieben. Wir lernen miteinander, machen zusammen Pause oder gehen gemeinsam gut zum Mittagessen. Hast du Aug für Farben, bist du interessiert an Naturwissenschaften und Mathe? dann bist du bei uns genau richtig. Wenn mir dich neugierig macht, dann bewert dich auf eine oder auf eine bei der wie bei IGP Powder Coatings. Wir freuen uns auf dich.